der wenigen auserwählten, die im New Paradise ein neues Leben starten Ja Freunde, ich hoffe euch hat dieser Anfang etwas besser gefallen. Ihr werdet euch jetzt zwar etwas wundern, aber ich laufe da mit den guten Reddicks durch die schöne, gefährliche Ödlandwüste. Übrigens sehr, sehr geiler Ort zum Sterben, wo dich gefühlt jeder Parasit umbringen will. Gefühlt jeder ist übertrieben, aber natürlich gibt es da viele Gefahren. Danach kamen wir an. In der Stadt habe ich sofort mit den erstbesten Geräten. Bestimmte Fraktionen, die ich suche, finden werde. Es rumtreibt. Das ist eine Sicherheitsorganisation, ähm. die sich für die Sicherheit kümmert. Alter. Naja, auf dem Weg, da hat mich einer bedroht. Wie, wie aber ich, hab dann auch ja, ich bring dich bedroht. um dann. Warum werde da eigentlich ich immer direkt bedroht? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch direkt einer bedroht mit einer Waffe? Naja, ich war auch kein ungesehener Mann da. Woher auch kein gern gesehener Gast. Aber der gute Jan da von der WSS, der Chef, hat mich direkt aufgenommen. Ich habe meinen guten Partner Jan mitgebracht, Redix, weil wir beiden haben noch was Kleines geplant. Was jetzt wahrscheinlich auch Konsequenzen nach sich ziehen wird. Als ich dann aufgenommen wurde, haben mich natürlich immer noch David und so komisch angeguckt. Also David und Taraxan, aber ich wusste nicht, was die hier vorhatten. Ich war nicht in ihre Pläne drin, aber naja, weiter im Kontext. Und so ging es auch weiter. Der gute Anführer hat mich dann ein bisschen, wie soll man sagen, zugequatscht mit Informationen, die ich brauchte. Zum Beispiel, wer alles dazugehört, wer alles im Bad gehört, woher grundlegende Informationen. Aber ich bräuchte mehr. Danach kam noch sein guter Freund Opa dazu. Opa der King ist wohl wahrscheinlich auch ein Mitglied von ihnen. Ich weiß es aber leider nicht. Ich musste die beiden für mich gewinnen, damit die beiden auch in meinem Plan ihre Rolle spielen können. Welche Rolle werden wir? Kriegen? Wenn die New Paradise wüssten, was ich geplant habe. Wir haben geredet und geredet. Naja. Er hat mir da noch eine kleine Tour angeboten durch alle Gebäude. Wollen mir so ein bisschen die Stadt zeigen. Ich habe natürlich nicht abgelehnt und habe das Angebot natürlich angenommen. Natürlich habe ich mit denen auch noch ein paar mehr Dinge besprochen. Aber die werden noch warten müssen. Wir haben nur noch gesehen, wie David und so die Stadt verlassen haben. Ich habe dazu nichts. Lass ihn einfach gehen, deswegen halt so. Ihr solltet ihn vielleicht aus dem Paradise komplett verbannen. Wenn wir aus meinem Ratschlag nichts gemacht haben, wundert mich. Jetzt, das jetzt, ich bin damit gerechnet, dass sie in der Stadt war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die sind irgendwo im Wirtland. Das könnte mir noch böse in, die, böse in die Karten spielen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Zellen begutachtet. Naja, wir haben ein paar Witze gerissen. Ein bisschen geschnackt, ein bisschen geredet, wie man das eben halt macht ich habe, suchen Sie hier in New Paradise Ich musste Raxa und David loswerden, ein für alle Mal. Ich habe mir auch noch das Schild gezeigt mit Koordinaten, mit den ganzen Ratsmitgliedern. Einfach komplett die Daten gegeben, die ich brauche. Natürlich vielleicht haben die Daten nicht gereicht. Ich brauche natürlich weitere Daten von ihm. Natürlich hat er mich auch noch ein bisschen ausgefragt, woher ich komme, was meine Absichten waren. Ich habe natürlich da ein bisschen gelogen, aber wer würde das nicht machen in so einem Fall. Wenn man noch private Pläne hat, dann hat man auch was vor und dann muss man da ein bisschen auch an sich denken, ne? Wir mir da gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Generell schreibt mir mal in die Kommentare, was ich hier noch verbessern soll an den Videos. Ich bin echt Neulinge, so eine Art von, ich sag jetzt mal Videoschnitt oder sonst was. Kurz darauf wurde uns auch noch das Lager gezeigt. Das Lager wurde schwer bewacht. An den Eingängen wie an den Fenstern waren Stacheldrahtzaun befestigt. Na gut, eine Holztür hin oder her. Es wurde aber auch, wie es scheint, immer bewacht, weil wir waren überall Spieler. Der gute Jan hat uns da noch etwas erzählt, aber. Ja, ich sehe wie Leute ein paar Sachen machen und es ist auch irgendwie nicht Chefes Video, deswegen habe ich die Stelle etwas rausgekattet. Sorry an der Stelle. Der Führer der WSS hat uns natürlich auch noch eine Tour durch den Bunker gegeben, da wo alle Items gelagert sind. Ich habe natürlich alles ausgekundschaftet und Daten gesammelt. Wie man das eben halt macht, wenn man das vorhat. Naja, ich weiß ja nicht, warum er mir das gezeigt hat. dann ja, sind wir rausgegangen. Redix und ich, wir sind sozusagen aus der Stadt geflohen. Aber ein Geheim. Wir sind einfach rausgegangen, ohne was zu sagen. Wir wurden ja auch noch nicht darin eingesperrt. Oder wir sind noch nicht verpflichtet, da zu bleiben. Kurz darauf sind wir auch endlich angekommen. In der Ferne haben wir uns dieses alte Gebäude ausgesucht. Natürlich, Leute, kam ich gleich wieder auf die Gedanken, da oben zu bauen. Aber weil es ja geheim war, durfte ich das nicht. Deswegen sind wir in den Untergrund gezogen. Im Untergrund ist man ja kurz sicher, dachte ich mir. Wie sich rausstellt, wird sich das aber später auch wieder schnell ändern. Kurz darauf habe ich auf den Dach nachgeguckt, ob da alles in Ordnung ist. Weil ich dachte, ich habe da was gesehen. Aber wie scheint, war da gar nichts. Danach sind wir in den Untergrund gegangen und haben angefangen, das alte, untere Stockwerk wieder freizulegen. Naja, ich habe einfach, wie soll man sagen, den guten Redex die meiste Arbeit überlassen und habe mich dann nebenbei noch darum gekümmert, ein paar Sachen zu platzieren und um beschäftigt zu wirken. Meine ist das Name, ist auch gemacht, Aber na gut, er ist ziemlich nett und hilft mir auch sehr viel.